Hallo, hier finden Sie Informationen über die wichtigsten Dinge, die Sie beim Verfassen eines Anschreibens beachten sollten. Lesen Sie die Jobanzeige auf die Sie sich bewerben und heben Sie in Ihrem Anschreiben hervor, welche Fähigkeiten und Erfahrungen Sie für diese Stelle mitbringen. Geben Sie Ihre Kenntnisse, Interessen und Erfahrungen an, die für diese Stelle relevant sind. Halten Sie Ihren Lebenslauf bereit und verwenden Sie diesen gemeinsam mit Ihrem Anschreiben, um Ihre Fähigkeiten und Ihre Persönlichkeit so zu präsentieren, dass Sie für diese Stelle geeignet sind. Erklären Sie Ihre Begeisterung für die Stelle und Ihre persönlichen Beweggründe für die Bewerbung. Betonen Sie Ihre persönlichen Ziele, die Sie zu einem guten Mitarbeiter oder einer guten Mitarbeiterin machen würden. Passen Sie Ihr Anschreiben an das Stellenangebot und das Unternehmen an. Bedanken Sie sich am Ende des Schreibens für die Möglichkeit, sich auf die Stelle zu bewerben und sagen Sie, dass Sie sich freuen, von der Firma zu hören. Ihre Kontaktdaten sollten am Anfang des Schreibens stehen. Zeigen Sie, wie Sie am besten erreichbar sind. Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre aktuelle Handynummer und eine geeignete E-Mail-Adresse angeben. Überlegen Sie, ob Sie eine E-Mail-Adresse einrichten, die Sie hauptsächlich für Bewerbungen und für berufliche Zwecke verwenden.